ich verstehe. Der macht auf Naturhelkunde. Das geht natürlich auch nicht. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir versprochen jetzt heute um den, oder kühlen wir heute den Helden des Monats Mai. geht es darum, wiederum jemanden in der Grünen Partei. Das habe ich irgendwie äh, das ist halt Zufall. Ich habe äh, ja nicht gegen die Grünen eigentlich. Naja. So auf jeden Fall ähm, mein Held ist der Herr Bötticher. Das ist der Präsident der deutschen Lebensmittelindustrie und der warnt. Mehr kann er glaube ich ohne machen als warnen. Der sollte das als äh, Chef der deutschen Lebensmittelindustrie, also da sollte man schon die bekommen, wenn man warnt. Und zwar ähm, laut Institut IFO stiegen die Preise für Essen und Tabakwaren um 56,8 Prozent, also bis Mai quasi. Und dann in den nächsten drei Monaten, ab Mai, jetzt haben wir Juni, erwarten Firmen nochmal plus 78,7 Prozent. Jetzt haben wir ja Mai und das ist ja Tatsache so dass man ein bisschen mehr bezahlt an der Aldi-Kasse. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Aber da wird alles teurer, hat der Herr Wöttich ja so prophezeit und ist gekommen. Und wirft halt dem äh, Herrn Ötze mir vor, ähm, einfach nicht zu handeln. Für ihn sind solche Sachen wichtiger, wie äh, solche Öko-Organisationen, wie Foodwatch, ähm, sich mit dem mal zu treffen. Oder ähm, lustige Influencer-Videos äh, machen mit äh, Hühnern äh, die über Hühnerwesten, die eigentlich springen und ach, ja, die bringen nichts außer Müll, ja. Ja, und äh, ja, es wird mittlerweile davor gewarnt, dass nicht nur das Essen teurer wird, sondern ähm, auch irgendwann einfach ein bisschen weniger da ist. Also, naja. Und der hört du mir? Dem ist das Wurst? Er hält ähm, daran fest, dass die Ackerflächen der Bauern ähm, 10% dieser einfach ökologische Brachland äh, sein sollen, ähm, der Natur mhm. <lacht> Muss er äh, denk mal drüber nach. So, also, Herr Bötticher, ja. guter Mann, das ist genauso eingetroffen, wie Sie gesagt haben. Und äh, ich hoffe nicht, dass das eintrifft, was sie noch gesagt haben, dass das äh, irgendwann tatsächlich weniger zu essen gibt und nicht nur teurer zu essen. Na, wenn der Öztemir so weitermacht, dann ja. Wenn hier 10% Brachland, die sagt das? Genau, ähm, ich lese mal vor. Besonderes Ärgernis für viele Öztemir will an der Stilllegung von Ackerflächen festhalten. Um mehr Blühwiesen zu schaffen. Man könne angesichts des teuerschocks und zusätzlich 50 Millionen Hungernden weltweit, in Klammern UN, keine Menschen erklären, dass deutsche Landwirte 20% Anbauflächen künftig lediglich biologisch bewirtschaften und 10% sogar als ökologischem Brachland stilllegen sollen, schimpft der Herr äh, von Bötticher. Alles klar, dann hast du natürlich weniger Flächen zum Anbauen, ne? ja. also hast du im Endeffekt auch weniger, weniger Ertrag. Also ja, weniger, weniger zu essen. Genau. Und dann damit äh, machst du halt alles teurer, ist ja halt klar, weniger da. Ja klar, Angebot und Nachfrage. Genau. Sehr interessantes Thema. Also, ja, natürlich, du hast recht. Schön, dass er das gesagt hat. Ich glaube, wenn er mehr gesagt hätte, dann äh, wäre er wahrscheinlich kein Präsident. Er hat ja recht gehabt. Ja. Und ja, man könnte ruhig mal auf ihn hören. Ja. Gut. Ja. Schreibt mal in die Kommis, was war denn euer Held im Mai? Ja. ja. Jeder hat ja so mal seine eigenen Quellen oder seine Meinung, Ansichten etc. Ach, der Artikel dazu ist natürlich hier in der Beschreibung unter diesem Video, ne? das ist ja klar. Genau, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, eure eigene Meinung bilden. Haben wir uns nicht selber so ausgedacht, Da kommt im nächsten Video. Am nächsten kommt dann der Endgegner. Immer im Wechsel: Endgegner, Held, Endgegner, Held, Held, oder? Mhm. Oder wie kostet denn Ah, das überlegen wir uns noch. Schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr denn für Ideen, was wir so testen können? Hier Lebensmittel, irgendwelche Insekten, Insektenzeug oder was weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr auch schon mal was gegessen, was so ein so lecker war oder einfach nur zum Kotzen. Schreibt's mal in die Kommis, würde mich interessieren. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Man zieht sich, haut rein. Genau. Bis zum